Moin, willkommen zu Gothic 2, dem Let's Play, inklusive Standbild. Jetzt in den Kinos. Noch ein paar Flecke, die ich noch nicht, ich noch nicht erkundet habe, Da gebe ich mal ganz kurz hin. Ich wette, hier ist auch irgendwo ein X. Noch eins. Ist ja nicht so, dass wir schon an 1000 Xen gefühlt vorbeigekommen sind, aber ich wette, hier ist noch irgendwo eins. Konnichiwa. Wow, das sind drei. Nein, das sind... Oh, fuck. Das sind drei. Drei, die miteinander verbunden sind. Da brauche ich, glaube ich, eine Dieter-Armee. Eine kleine... Ist da ein Versteck? Nee. Was? Muck nicht! Komuru. Screenshot time. Sieht echt cool aus hier. Könntest du so ein... So ein ähm so ein Arial aus Monster Hunter sein. Das hat echt so Monster Hunter-Ähnlichkeiten. So. Scheiße, warte wird? Speichern. Ecosor, hey meine kleinen Knochenzerklinge. Auf sie mit Gebrüll! Down. Zweiter Down. Ihr macht das schon. Hier ist nichts. Und wie war's? Kein Kommentar, denke ich mal. Soll das heißen? so aus gerade. Warum? Wie? Wieso regnet es? Wieso regnet es in dieser verkackten Dreckshöhle? Mann! Ich hasse dieses Spiel irgendwo manchmal. Ich hasse zumindest das Wetter. Kann ich mir Beschwerdebrief schreiben? Ich möchte mich beschweren über das Wetter. So, hier war ich. Ja, ich doch. Von hier kam ich. Könnte sich auch echt gut so ein Fokusstein verbergen, denke ich. Ein äh, Fokusstein, ein Teleporter. Hier war ich auch schon. Echt der hier in der Mitte irgendwie? Hm... Nope. Schieht nicht so aus. Hm, schade. Hier hätte man echt guten Teleporterstein verstecken können. Oder war. Ähm, ich gehe jetzt zurück zu, zu Saturas und gebe ihm erstmal die Tafeln und da muss ich mich erstmal darum kümmern, irgendwie eine Banditenrüstung zu finden. Also was heißt äh, zu finden? Ich muss mich darum kümmern, dass Francis diese Scheißtür von Greg aufmacht. Es regnet in der Wüste, boah. Wow. Das ist mal ein seltenes Phänomen. Ich muss da hinten noch ein bisschen was erkunden. Weißt weiß aber, so kann ich überhaupt nichts sehen. Ich sehe hier gar nichts, ey. Und diese Viecher haben eine übeltrieben krasse Argo-Range. Das ist voll unfair. gleich wartet hier. Ja, es war so klar. ey Es war so klar. Ich habe doch gesagt, ich wollte schon sagen. Es wär, ich wette, hier wartet so ein richtig krasses Vieh jetzt auf mich. Und was kommt? Ein zweiter Bluthund. Egal. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt kann ich äh, präventive Maßnahmen ergreifen. Hier. Hallo? Auf hier zu surfen. Alter. <lacht> Hallo? wenn ich mal so rum. Da. Nein, er hat mich gesehen. Natürlich hat er mich gesehen. Huch. Hä? Wo ist denn hin? Ach, da. Backt er schon wieder oder was? Ja! Ein Hoch auf die Bluthunde, die die ganze Zeit rumbacken. Stirb! <lacht> Schön. Boah, wie kann man sich denn da an der Kante festbacken? Da ist doch noch nicht mal eine wirklich krasse Kante. Hm? Nicht so ist nicht oh Alter. Ich muss nur mit dem Kopf schütteln. Die Bluthunde sind auch nicht mal das, was sie mal waren. Und hier ist ein Versteck. Lederbeutel und eine Spruchrolle mit Windfaust nehme ich mal an. Ups, nee, das wollte ich gar nicht droppen. Wow, noch einer oder was? Was? Was? Was? Hoch da! Alter, weh, der backt sich hier hoch. Nein, weh, weh! Nein, der hat sich hier hochgebackt! Alter, pass! Nein! Leave Britney alone! Wo ist das Vieh? Da! Scheiße! Ah, scheiße! Nein, es ist zu schnell. Oh Gott, Alter. Wie viele Bluthunde sind denn da, ey? Das ist so eine Scheiße. Und ich sehe sie einfach nicht wegen dem Kackregen. Ich hasse den Regen in Gothic. Da. Das sind sogar zwei gewesen. Und wieso hat er meine Fährte schon wieder aufgenommen, ey? Was ist denn los ey? Scheiße, ich kann von dem gleich nicht abholen. Aber ich kann ihn... Ich kann dafür sorgen, dass er... Hier an der Kante festbackt, hoffentlich. Ja, komm. Back fest, du Scheißvieh. Hallo? Oh! Alter! Super! Was für ein Glück, ey! Was für ein Glück, dass ich, dass ich diese Kante habe. Da hinten war aber noch einer. So? Hm, der bewegt sich gar nicht. Okay. Okay. Warum nicht? Mir soll's recht sein. Und da hinten brennt Feuer. Um was wetten wir, dass das verkackte Ork sind? Dieses Tal ist eine, Einz eine einzige Todesfalle. Vor allem bei Regen. So, hier ist noch was. Noch ein Trank. noch ein Lederbeutel. Eine einzige Todesfalle. Hier wird es noch irgendwo hin. Ein Geheimgang. Ich wette, hier ist auch noch ein Versteck, irgendwie. Oder? Nee, ist hier was? Nee, anscheinend nicht. Aber vielleicht ist da oben was. Na komm. Oh, endlich hört der Regen langsam auf. Endlich! Aha, es ist eine Mine. Und wo Minen sind, sind entweder Schattenläufer oder Untote nicht weit. Auch echt so ein untote spell aber ich wette, dass es, das gibt es erst auf äh, Magierkreis 6, also Dämonbeschwörer. Würde auch Sinn machen, als Dämonbeschwörer auch Untote-Vernichten lernen zu können. Oh, hoffentlich warten da drin nicht noch mehr Bluthunde. Ich sehe nichts. Ich sehe... Ein gar nichts. Nada. Ein Rapier. Ring. Rank. Was für ein Ring? Ring der Priester. Mana-Bonus plus 5. Ah, das ist dieser. Äh, der gehört auch zu den äh, Dingens. Zusammen sind wir stärker. Der gehört auch zu diesen Brüderringen. Hier sind drei Brüder aus einer Kaste. Ach so, das meinen die mit Kaste. Ah, Priester zum Beispiel ist eine Kaste. Das heißt, ich muss drei Priestergegenstände ähm, sammeln, damit ich den. irgendeinen Bonus freischalte, denke ich mal. Amulette Krieger? Hm. Oh, das wird tough, denn ich habe nur noch einen Dietrich. Rechts. <lacht> es gibt auf jeden Fall gleich ganz viele Neuladeversuche. Rechts, links, rechts. Och, leck mich. Genau, jetzt bräuchte ich so ein, so ein Critical, wo ich halt jede Tastenkombination perfekt treffe. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Ja, genau so meine ich doch. Amuletter der Flammen, schützt vor Flammen, cool. Hallo, ist hier jemand? Wir sind 100 Pro Untote. 100 Pro. Sag's euch. Was? Minecrawler? Okay, die hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Egal. Minecrawler geht auch. Es sind zwar zwei Krieger. Also ein bisschen schwerer hier. Aber das sollte trotzdem kein Problem sein. zwei helfe ich noch ein bisschen mit. Los! I believe in you, Ditas. You can do this! So, stell mich mal da oben hin. Scheiße, die king auf die Fresse. Komm, komm, komm! Sauber. Jo, das war ganz schön knapp. Wir haben auf jeden Fall richtig ausgeteilt und aber auch sehr viel eingesteckt. Ah, ich glaube, ich habe etwas... Noch ein Lederbeutel und noch eine Steintafel. Ausgezeichnet. Und eine Schattenläufers. Oh, nice. Fell eines Schattenläufers. Sehr geil. Schon wieder richtig viel Kohle hier. Nicht, dass ich hier noch was übersehen habe. Aber ich denke nicht. Ruckelpilz. Da, da, da. Nettes grab. Was haben wir denn hier? Spruchrolle? Eine Spruchrolle für einen Golem. Nice. Die sollte ich behalten. Eine Rune habe ich auch noch bekommen. Okay. guck's du gleich an. Äh, die Spruchrolle für den Golem sollte ich behalten. Dann kann ich vielleicht irgendwann eine Golem-beschwören-Rune ähm, craften wir so eine kleine Golem-Armee machen. Das wäre natürlich fucking OP. So, was haben wir denn bekommen? Mittlere Wundenhallen-Rune. Ah, cool. Dann brauche ich das hier nicht mehr. Hier. Rolle benötigt das Mana 5. Mittlere Wundenhallen benötigt das Mana 25. Ja, also definitiv kosten Runen viel mehr Mana. Dafür kann man sie aber immer wieder anwenden. Endlich mal ein ähm, nützliches, in Anführungszeichen, nützlicheres Item als, als ich sonst immer bekommen habe für Schrott. Eine Rune ist immer cool. So, damit hätten wir diesen Canyon jetzt auch erobert. Ähm, ich denke, ich kümmere mich noch nicht ums äh, ums Ork lager Ich könnte es eventuell schaffen, aber es wird mich sehr, sehr viel an Mana und an Dieters kosten. Und das ist mir der, den Aufwand momentan noch nicht wert. Ich denke, wenn ich mächtigere Spells habe, dann gehe ich noch mal dahin und räume noch das ganze Lager aus dort. Warte, ich könnte ja eigentlich noch mal eine, einen kurzen Screenshot davon machen. Fürsas Thumbnail. Jetzt ist die Sonne weg, jetzt wo ich gerade einen Screenshot machen möchte. Ist klar. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen. Ugh. Auf zu Saturas! Auf zu Saturas! Wir haben da hinten eine Belia Statue. Ist da hinten auch eine Mine? Sind zwei, zwei Hütten. Ich habe auch 100% einen Schamanen und einen Hauptmann dort. Oha, da ist was. Oha, da hinten ist was. Guckt euch das mal an. Da hinten ist so ein riesiger Tempel oder so. Scheiße. Da will ich hin. Da will ich unbedingt hin. Das sieht sehr, sehr cool aus. Aber wir sind noch nicht so weit. Saturus, where are you? Da oben. Gut, seine alten Knochen aus auf der Bank. Ich hoffe, die Steinbank ist bequem. Ich habe neue Steintafeln. Wegen der Reliquien. Ich werde sehen, ob ich was finde. Hallo? Hä? Ich habe doch neue Ste Steintafeln. Ich will eine... Es ist noch zu früh. Hm? Adanos möge hey. dich... Anscheinend braucht er die nicht. Na gut. Gehe ich jetzt mal pennen. Ein bisschen Mana herstellen und dafür sorgen, dass es wieder morgen ist. Hm, hm, hm, hm, hm. Doch, was sagen denn die Quests? Satos schickt jemanden jemandem Lance in den Sumpf der Baditen. Satros will ich das Lanz nicht weiter. So, hm? Grog für den Koch. Der Pirat am Feuer braucht ganz dringend einen Grog. Hm, ich könnte eigentlich zu den Piraten und ähm, dem Typ eigentlich noch einen Grog geben. Samuel, der Schnapsbrenner erwähnt ein geheimes Versteck von Francis in einer der Minen im Canyon. Ich war doch in den Minen. Ich war doch in den Minen. Ah, vielleicht habe ich da ein wichtiges Item gefunden. Ah! Ah! Gehen wir doch einfach mal zu den Piraten und äh, fragen Francis. Vielleicht haben wir jetzt zufällig dieses Item gelootet, was er unbedingt haben möchte. Äh, warte... Stellt sich das immer so einfach vor? Wird sich das jemals ändern? So, Francis. Ich habe dein Versteck gefunden. Dein Schatz und dein Heuerbuch. Das ist doch dein Buch, oder? Äh, das Buch habe ich noch nie gesehen. Oder selbst, wenn mir das Buch gehören würde. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Jungs dir die Geschichte nur wegen ein paar vergilbter Zetteln abkaufen, oder? Du hast sie alle um ihren Anteil betrogen. Äh, warte mal. Du wolltest doch den Schlüssel zu Gregs Hütte. Ich gebe dir den Schlüssel zu Greg's Hütte. Danke. Die da sind eine Menge wertvolle Sachen. Aber du gibst mir das Buch und hältst die Schnauze, klar? Nicht, Na geht doch. Warum nicht gleich so? Hm? Warum nicht gleich so? Dann lass mal sehen, was der gute Greg hier so hat. Weißer rum. Ein bisschen Gold. Logbuch von Greg. Das will ich mal lesen. Und dann noch ein Ring hier. Lederbeutel, silberner Kerzenständer, Silberkelch. Auf jeden Fall hat er viele Lederbeutel hier im Regal. Flaschenpost. Was? Was befindet sich wohl da drin? Eine Schatzkarte. Ah, okay. Stafel Dingens des Zweikampfs. Uh, cool. wusste gar nicht, dass ich das habe. Steintafel der Magie! Ja, Mana plus zwei. Jetzt habe ich endlich meine 5 Mana, die ich mehr haben wollte. So, wir haben ganz viele Led Lederbeulen bekommen. 6. Kann ich die alle auf einmal öffnen? Nein, ich kann sie nur droppen alle auf einmal. Hallo? Sind denn jetzt hin? Oh, ich habe drei Fälle eines Schattenläufers. Nice. Es gibt auf jeden Fall ordentlich Kohle. Und die Fälle von Warks habe ich noch und Fälle von Wölfen. Scheiße. Links links. Ne, links, rechts. Gott damit. Links, rechts, rechts, links, links, rechts. Nein. Links, rechts, rechts, links, links, links müsste es dann sein. Links, rechts, rechts, links, links, links, rechts. So. Hier erfährt keiner Hier schon Quarz, Gold. Joa. 50 alte Münzen. Cool. Gibt ein bisschen Erfahrung bei dem Typen bei Onershof. Was hat er noch? Goldener Kerzenständer. Und das war's. Ich denke, der hat nichts weiter. Der hatte noch einen Ring hier. Den ich aufgehoben habe. Ring der Eisenhaut war's. Okay. So. Lass mal, lass mal gucken, was Rex in seinem Logbuch hier festgehalten hat. Okay. Nichts Neues auf jeden Fall. So, die Folge ist aber auch schon wieder vorbei. Boah, die hat Überlänge, 24 Minuten. Danke fürs Einschalten und in der nächsten Folge, ähm... Warte mal, habe ich eigentlich die Banditenrüstung jetzt? Hä? Hier ist gar keine Banditenrüstung. Wo ist die Banditenrüstung? Sollte hier nicht eine Banditenrüstung sein. Fuck. Okay. In der nächsten Folge kümmern wir uns mal darum, dass hier... Ähm, also wir sprechen mal mit Francis und ähm, sagen ihm, dass sie keine Banditenrüstung war. Wo die ist? Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.